Gibt es Missverständnisberge zwischen Ihnen und Ihrem Partner oder Partnerin? Dann habe ich eine gute Nachricht für Sie. Meist findet sich ein kleiner Pass zwischen den aufgehäuften Bergen, durch den Sie beide aus Ihrem jeweiligen Tal der Tränen entkommen könnten. Aber leider ist der Pass vom Tal aus nicht erkennbar. Sie finden den Weg nur, wenn Sie mit der Zuversicht, es gibt ihn bestimmt aufbrechen, ihn mühsam zu suchen.